Liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Jürgen Schirmetz. Ich bin seit zwölf Jahren in der Holding Graz Abfallwirtschaft tätig. bin hier am Standort Sturzgasse 8 Teilbereichsleiter. Wie ihr sicher wisst, ist für alle eine schwere Zeit. Aber wir sind auch in dieser schweren Zeit für euch da. Wie ihr sicher gemerkt habt, die Restmüllabfuhr in Graz funktioniert ja ganz normal. Und unsere Aufgabe hier in der Sturzgasse ist es, diesen Restmüll auch zu verwerten. Nur als kleinen Anhaltspunkt, wir verarbeiten zurzeit ca zwischen 350 und 400 Tonnen nur Hausmüll am Tag. Also man merkt auch, in der Krise gibt es Müll und das nicht zu wenig. Die Stimmung die ist gut, wie gesagt, die, Resten, die Apfel läuft, darauf könnt ihr euch verlassen. Also könnt ihr bitte zu Hause bleiben.